Auf einem Pressebesuch im PRN-Zentrum für postakute Neurorehabilitation der fürst donnersmark stiftung warben Berlins Gesundheitssenator Mario Schaier und der AOK Nordost-Vorstandsvorsitzende Frank Michalak für ein Finanzierungsmodell der Krankenkassen, das den oft jungen Patienten Therapien und die damit verbundenen Perspektiven für ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Jährlich erleiden bundesweit rund 270.000 Menschen schwere Schäden des Gehirns aufgrund von Unfällen oder Schlaganfällen. Für diese Menschen ist im PRN-Zentrum eine einzigartige Rehereinrichtung entstanden. Wir können, und das ist auch der Sinn und der Zweck dieses Besuchs, den anderen Krankenkassen deutlich machen, dass es sich lohnt, in eine solche Einrichtung zu investieren, darin zu investieren, dass Patienten hier betreut werden, weil sie dann als Kostenträger nicht dauerhafte Belastungen in der Pflegeversicherung beispielsweise haben und Reha-Leistung, eben auch vor Pflege hier gelebt wird. Und das ist für die Patientinnen und Patienten, die meistens noch sehr jung sind, auch ein großes Mehr an Lebensqualität bringt und sie möglicherweise auch die Chance haben, wieder in den Arbeitsalltag zurückzukommen. Insgesamt stehen im PRN-Zentrum 66 Plätze zur Verfügung. Die Menschen erhalten eine individuell zugeschnittene Therapie, die mit dem Wohnen eng verzahnt ist. Es wäre der bessere Weg, wenn wir gemeinsam an die weitere Umsetzung gehen könnten. Und deswegen möchten wir unsere Mitstreiter nochmal einladen, dieses Konzept vorstellen und gemeinsam dann Lösungen zu suchen, wie wir hier auch über eine Vertragsgestaltung in die Umsetzung kommen können. Wichtige Themen in der Rehabilitation sind Repetition, Alltagsbezug und auch Shaping, das heißt Anpassung an den Patienten. Und der Alltagsbezug bedeutet nichts anderes, als dass man das Leben unter ich sag mal, Echtbedingungen üben muss und dann entschieden wird, was kommt noch dazu an Therapien und was nicht und wie verzahnt sich das. Nur so kann man vorankommen. Rund 70 Prozent der Betroffenen schaffen es, nach 1,5 bis 2 Jahren wieder selbstständig in betreuten Wohnformen zu leben und zum Teil auch wieder einer Arbeit nachzugehen. Ich wohne seit dem 8. August 2013 hier, aber ich habe schon vieles erreicht in diesen drei Jahren. Also meine Sprache hat sich sehr viel verbessert. Dann kann ich meinen rechten Arm besser bewegen, das konnte ich vorher zum Beispiel überhaupt nicht. Und da hat sich meine Aufmerksamkeit verbessert. Deswegen kann ich auch in die Uni gehen, weil ich aufpassen kann. Ich bin noch jung, wurde 25, ich habe noch ein ganzes Leben Zeit.